Da brauchst du, da Kamau, und da ist der Camargo und dann ist schon wieder Lute und da ist Hanke, der Camargo oh, von der Platform Heim. Und was jetzt los ist, das ist ja unfassbar. Immer muss der Panstrom raus auf den Rennen aufgebracht. Herzlich willkommen zum die Raute im Exil Podcast Nummer 15. Wir sind Dienstag, der 28. Mai 2013. Mein Name ist Raini. Ich sitze hier im Jura in meinem Exil in der Schweiz und grüße alle Fans der Waren Borussia und alle Fußballfans. Ja, jetzt sind wir schon bei Folge Nummer 15 von Die Rauten im Exil Podcast und da gönne ich mir was. Ich krieg's auf, jawohl. Du kannst dich vorstellen, es ist ein Bier. Kurz einschenken. Das ist eins der Biere, die normal ziemlich schwer sind und nicht sehr viel schaum bringen ein spezialbier hier aus der gegend das ist ein spike on jerome äh, wie viel prozent alkohol mal da drin äh, sehe ich nicht direkt drauf aber ich schätze ungefähr 10,5 da haben wir es 10,02 also ein spezial ale und warum mache ich jetzt hier so ein live in bier auf ja ganz einfach weil ich glaube wir können es alle ein bisschen feiern Warum feiern? Aus einem einfachen Grund. Letztes Jahr, so im September 2012, war ich zu Hause gewesen und ich hörte mir meine üblichen Fußball-Podcasts an, reingemacht, Vollraute, zwei Ecken zwei Elfer und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, wäre schon geil, irgendwo, irgendwo und irgendwie so etwas zu machen über Borussia Mönchengladbach. Da habe ich mich so ein bisschen umgeschaut, was auf dem Internet so an Podcast gab äh, über Borussia Mönchengladbach. Und da bin ich auf den Podcast gefallen, das ist der Dream Team Podcast aus Laubheim. Und ja, muss schon sagen, der ist ein, ein guter Podcast, aber auf eine ziemlich spezielle Art gemacht. Also die reden jedes Mal, den, also den macht, redet jedes Mal über... Äh, das Spiel, was gewesen ist der Borussia, mit einer kleinen Intro, äh, mit so ein paar live aus dem Stadion, mit ein paar Kommentare von ähm, Fanclub-Mitgliedern. Also mir gefällt es sehr gut, aber es war nicht so direkt, was ich mir unter einem Podcast von meinem Lieblingsteam vorgestellt habe. Dann fing ich so an, auf Twitter so ein bisschen rumzuschreiben und so weiter und auf einmal hat mir der Vollraute geschrieben, also der Sascha. So ungefähr, er hätte die gleiche Idee und ich hatte zur Zeit schon äh, angefangen, selber aufzunehmen, also so zum Spaß, so zu Hause habe ich so ungefähr 10, 15 Folgen gemacht, aber die nicht so richtig ins iTunes äh, also angemeldet und so weiter. Und auf einmal hat er mir gesagt, ja, die Idee ist nicht schlecht. Ich zur gleichen Zeit habe am Anfang der Hinrunde, Rückrunde angefangen, äh, die Raute der aufzunehmen. Und nach so ein paar Folgen auf einmal kam Sascha mit seinem Projekt, also dem Vollraute-Projekt. Und das Projekt ist natürlich anders. Ich sitze hier alleine vor meinem Mikrofon, habe meine Notizen, red über das letzte Spiel und nach einer halben Stunde auf einmal geht mir die Spucke aus oder ich habe kein Bier mehr und dann ist Schluss. Das Vollraute-Projekt ist natürlich anders. Wir sind da äh, zu zweit, also Sascha hat äh, zwei Folgen gemacht alleine und seit der zweiten Folge sind wir zusammen und Sascha hat das sofort auf ein anderes Niveau gebracht. Er hat, äh, ich glaube, direkt in der dritten Folge äh, dank dem Herzi äh, aus Hamburg äh, eine Live-Sendung gemacht. Das war auch vom technischen Punkt her schon ein Riesensprung, weil wer einen Podcast gemacht hat, weiß, was das für Arbeit ist und so weiter. Und danach haben wir die nächste Folge also nicht mehr live gemacht. Aber dann kam äh, der Stefan dazu und die letzte Sendung, die wir gemacht haben, letzte Woche, das ist auch der Grund, warum die 15. Folge von der Raute Exil podcast nicht letzte Woche rauskam, haben wir zu viert aufgenommen. Und das war für mich sozusagen der Höhepunkt und ungefähr das, was ich mir immer unter einem äh, guten borussia münchen Ladbach podcast vorgestellt hatte. Das ist mit mehreren Leuten... Äh, am Mikrofon zu sitzen, ich in der Schweiz äh, und die anderen drei in Deutschland und einfach so montag drauf losreden mit ein, mit ein paar Themen, die wir erstmal mal angepeilt haben. Und wir haben es, glaube ich, gut auf fast zwei Stunden gebracht. Also ich weiß nicht mehr genau, wie lange wir geredet haben, aber auf jeden Fall, es war super interessant gewesen. Wir haben auch ähm, ein paar Feedbacks bekommen, die jeweils positiv gewesen sind. Und es ist schon richtig ermutigend. <lacht> Sascha hat auch äh, dementsprechend schon angekündigt, dass äh, in der nächsten Saison ein paar Neuigkeiten geben wird und dass das andere alles auf ein höheres Niveau gebracht wird. Also, ich habe 15 Folgen mit der hier hinbekommen, ähm, war bei 5 Folgen von der Vollrate dabei. Äh, Sascha äh, hat jetzt 6 äh, Folgen schon gemacht und äh, Mitte Juni, werden wir uns wieder zusammensetzen für Vollraute Nummer 7 und das wird die Review sein der letzten Saison. Ähm, ich habe mir für diese äh, die Raute Folge nicht sehr viel vorgenommen. Ich habe mir nur ein paar Notizen sitzen gemacht, weil ich möchte nicht sofort eine meiner Munition hier verballern und dann im nächsten Podcast vom Vollraute nichts mehr zu sagen haben. Also ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, also ganz einfach, ich habe mir den Tabellenplatz angeschaut. Wir sind Achter geworden. Was kann ich zu diesem Tabellenplatz sagen? Also für mich ist der Tabellenplatz okay. Was überraschend ist, dass wir hinter Hamburg, Freiburg und der Eintracht sind und vor Hannover 96 Mainz und Stuttgart. Das sind so Mannschaften, ich würde sagen, in dem Pack sind wir gut aufgehoben. Dazu kommt noch Nürnberg. Das sind so alles Mannschaften, die ich zu ja, zum Niveau der, der Borussia zähle. Aber das war vielleicht in meinem Gedanken am Anfang der Saison andersrum gewesen. Ich hätte uns eher vor Hamburg, Freiburg und der Eintracht gesehen. Aber man weiß ja, jedes Bundesligaspiel muss gespielt werden und nicht immer alle Spiele enden so, wie man sich gedacht hatte Sonst wären wir ja alle Erster in dieser Tipprunde und wenn vielleicht dann auch ein bisschen mehr Geld auf diese Spiele setzen. Warum sind wir Achter geworden? Warum haben wir nicht Europa geschafft? Das habe ich schon mehrmals in meinem Podcast und im Vollraute-Podcast erwähnt. Ich will das Ganze nicht nochmal noch mal erzählen, nur die Saison war nicht eine normale Saison. Mit dem Kader, den wir haben, mussten wir Champions League Quali spielen und mussten, wir dürften. Dazu kam danach die Euroleague. Es ist in der Vorbereitung nicht immer alles sehr gut gelaufen. Man hat später gesehen, dass Spieler, von denen man mehr erwartet haben, nicht das gebracht haben, was man von ihnen erwartet hat. Oder, dass das Spielsystem diesen Spielern nicht die Möglichkeit gegeben hat, zu zeigen, was sie wirklich drauf haben. Ähm, dazu zähle ich De Jong. Ähm, er hat die letzten Spiele nicht gespielt. Ich war da eher enttäuscht. Aber wenn man die ganze Sache anders betrachtet, äh, Mai Kanke ähm, wurde nicht bei der Borussia verlängert. Er musste gehen, hat die Chance bekommen, sich im letzten Spiel noch zu empfehlen und zur gleichen Zeit bekam ein Spieler wie Rigota äh, die Chance, sich neben Hanke zu behaupten, was er ziemlich gut gemacht hat. Das äh, finde ich positiv. Man hat auch andere Spieler gesehen, die in dieser Saison die ihre Chance genutzt haben, aber dann nicht mehr zum Zug kamen. Äh, andere Spieler auch dazu wie äh, Xaka, wurden von Anfang an eingesetzt, Konnten nicht zeigen, was man von ihnen erwartet hatte. Mussten auf die Bank, auch für andere Gründe, die wir alle kennen. Wir machen jedes Mal eine Spezialnummer über Granit in jedem Podcast. Aber anyway, diese Spieler müssen nächstes Jahr zeigen, was sie drauf haben und werden vielleicht dann ein bisschen mehr Platz haben. Mike Hanke ist weg. Man hat jetzt gesehen, dass mit Hoffenheim auch die Carvago weg ist. Das soll so viel heißen für die Rot im Exil, dass wir, ich schätze, nächste Saison ein neues Intro haben werden, weil es ist auch wieder Geschichte von den zwei, die im, der im Intro erwähnt werden, ist keiner bei der Borussia. Und wenn man jetzt sieht, achter Platz, es hat auch andere Gründe, weil wir haben Spiele gewonnen, die wir normal nicht hätten gewinnen müssen. Zum Beispiel das Spiel in Hannover, wo man verliert. Und innerhalb von ein paar Minuten auf einmal 3 zu 2 gewinnt. Das gleiche wie in Marseille, wo der Ausgleich aus heiterem Himmel kommt. Dann hatten wir Tore von Juan Orango, ich glaube, selbst wenn man die gewollt hätte, wären die nie reingegangen. Das Tor gegen Mainz da, der, der, die, die, die Wolleabnahme, die ja, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Meter das waren, auf einmal drin waren. Oder das, das Tor zu Hause gegen Frankfurt, wo er auf einmal ähm, den Ball bekommt, äh, ja, fast am Mittelfeld, ein paar Schritte nach vorne macht und dann auf das Tor draufballert und der Ball geht auf einmal ins Tor rein. Das waren so die bewegenden Momente in der Hinrunde, wo man sich sagt, gesagt hat, Göttchen, das hätte verloren sein können oder man hätte Unentschieden gespielt und da wären weniger Punkte auf unserem Konto drauf gewesen. Aber in der Rückrunde gab es Spiele, wo wir nochmal mehr raus hätten, müssen, zum Beispiel das erste Spiel in Hoffenheim, da habe ich mir auch gedacht, 0-0, okay, ganz am Anfang vom Spiel, glaube ich, war ein Elfmeter von Dominguez provoziert, den Hoffenheim nicht bekommen hat, das hätten wir auch sehr, sehr schlecht anfangen können, aber ich will jetzt nicht jedes Spiel durchgehen, was ich damit sagen wollte, wir haben Spieler gehabt, die sehr gut gespielt haben und auf einmal dann nicht mehr so sehr gut, da war Arango, Erste Runde, äh, Hinrunde, super in der Rückrunde, naja. Oder Spieler wie zum Beispiel ähm, Ter Stegen. Er hat sehr gutes Spiele gemacht und in manchen Spielen sind ihm Sachen passiert, die ihm normal nicht passieren. Oder zum Beispiel Hermann. Äh, er musste an Positionen aushelfen wie im Sturm, wo er sehr viel gelaufen ist, aber nicht das gebracht hat, was er normal auf dem Flügel hätte bringen können. Das war nicht direkt sein Fehler gewesen. Aber so hat man gesehen, es gab Spiele, die waren okay und manche, die waren nicht okay. Aber wenn man zum Beispiel Spiele hat, wie Hermann, Arango und der Stegen, das sind Spiele, auf denen sich die junge Mannschaft verlässt. Aber wir hatten nicht einen wahren Leader gehabt. Auf der anderen Seite hatten wir Spieler, die waren sehr wichtig. Und sobald die nicht da waren, hat man sofort ein Loch gesehen. Für mich ist der der Spieler, der für mich in der Mannschaft ein Leader ist, ist Stranzel. Man hat gesehen, in den letzten Spielen, äh, wo er krank war, da haben wir nicht so überragend gespielt. Unsere Standards waren sehr, sehr schlecht gewesen. Eckbälle, Freistöße, äh, ob das nun im Angriff war, in der Verteidigung, die haben nicht das gebracht, was man normal erwartet hätte. Dominguez, ist für mich ein Spieler, der am Anfang haben sehr viel gesagt, ja, er muss sich an die Mannschaft gewöhnen und so weiter und so weiter. Aber er hat von Anfang an das gebracht im Defensiven, was ich von ihm erwartet habe. Und das Offensive kam auch äh, peu à peu danach dazu. Dazu äh, hätte ich noch gesagt, Jan Am Anfang der Saison habe ich mir ab und zu gedacht, liebe Gott, was macht der und das läuft nicht so gut. Aber da spielte noch Hermann neben ihm, also vor ihm. Als dann Hermann in den Sturm ging und äh, Spieler wie Chigiachi und Rupp im, im rechten Mittelfeld gespielt haben, die vielleicht nicht so offensiv äh, ausge, äh, ausgestellt sind wie Hermann, da lief es bei Janschke besser. Und dann hat sich Janschke in den Spielen äh, gefasst, äh, seinen eigenen Stil, würde man sagen, äh, sich angeeignet. Und er hat dann in den, in den Spielen sehr, sehr viel Selbstvertrauen getankt. Und das hat man bemerkt, dass auf der rechten Seite in der Abwehr wir einen soliden Spieler haben, äh, der aus unserem Internat kam und auf den man stolz sein kann. Und ich hoffe, er wird noch lange bei uns auf der rechten Seite spielen. Und wie Sascha gesagt hat im letzten Vollhaute podcast wenn wir uns in der Abwehr einen jungen Flügelspieler äh, holen könnten, das wäre nicht schlecht. Am besten werden Allrounder, der sozusagen zentral und auf der rechten Seite spielen kann. Meine, wir wissen ja alle, dass Stranzel noch nächste Saison bei uns ist. Wir haben dann auf der linken Seite noch Darms, der irgendwann vielleicht auch aufhören will wird. Und wir haben einen Royal Brauers, der irgendwann auch einmal den Club verlassen wird. Ich nicht nächstes Jahr, aber vielleicht in zwei, drei Jahren. Und da müssen wir schon da in der Hinsicht ein bisschen aufbauen. Äh, jetzt nehme ich mal kurz einen Schluck hier. Die Zuzüge. Wir haben jetzt schon zwei Spieler. Kruse. Äh, und sagen, sagen: Mittelfeld, Offensiv, Allrounder. Ich glaube, er kann bei uns alle spielen. Äh, offensives Mittelfeld, links, rechts und warum nicht auch äh, im Sturm. Dazu kommt noch, äh, seit gestern bekannt, der junge Kramer. Der ist für zwei Jahre von Bayer Leverkusen ausgeliehen worden. Er ist 22 Jahre alt, spielt im defensiven Mittelfeld. Ich sehe ihn als ein Backup für Nordweit und Marx. Und natürlich auch Karin Kommt drauf an, äh, wer von den drei da aussetzt. Die können durch einen Spieler wie Kramer ersetzt werden. Und nach der Theorie von Sascha, könnte Nordweit in zwei Jahren im defensiven, in der defensiven Zentraldefensive, an der Stelle von Stranzel auf Deutsch gesagt, den Platz einnehmen? Also, man sieht schon, dass man für die Zukunft am Denken ist. Man holt sich junge Spieler. Okay, Kramer ist nicht gekauft, aber die Spieler könnten in ein, zwei Jahren uns Erfahrung sammeln und wer weiß, was in zwei Jahren ist, vielleicht kann er gekauft werden, vielleicht geht er weg oder wir kriegen vielleicht auch irgendwas in der gleichen Art zurück. Mal sehen. Ähm, wer noch? Also wie schon gesagt, ich wünsche mir äh, einen jungen Abwehrspieler, den wir aufbauen können, der noch von dem einen Jahr äh, von der Strandzeit profitieren kann. Ich würde noch im offensiven Mittelfeld eins bis zwei Spieler begrüßen. Das, weil, wenn Arango fehlt, wer nimmt den Platz von Arango ein? Das war die Frage auch im Vollraute Podcast Nummer 6. Aber äh, jetzt würde ich vielleicht ein paar Leute schocken. Ich wünsche mir keinen Stürmer, denn ich denke, wir haben äh, mit Luc de Jong, äh, mit Mlappa, Rugota äh, schon drei Spieler als Stürmer. Ich meine, die brauchen ihre Zeit. Mit Dekamago und Hanke waren Routiniers auf dem Platz, die automatisch nochmal eins der beiden Plätze einnehmen werden. Die sind jetzt nicht mehr da. Geben wir den jungen Leuten eine Chance zu spielen. Mit Max Kruse hätten wir doch einen vierten vorne. Mal sehen. Wenn es ein Stürmer wird, freut mich. Aber meiner Meinung nach ist das nicht die Priorität Nummer eins. So, das zur Borussia. Mehr werde ich jetzt nicht sagen, ich freue mich natürlich auf Mitte Juni, reden wir kurz von der Zukunft, also Mitte Juni, ich schätze um den 15. rum, Datum steht noch nicht fest, werden wir uns die Vollraute Folge Nummer 7 aufnehmen. Ich weiß noch nicht, wer alles dabei sein wird, auf jeden Fall wird Sascha das mit uns abmachen, das Datum auch die Teilnehmer, auf jeden Fall, ich empfehle mich jetzt schon mal, ich freue mich dabei zu sein. Ich habe entschlossen, dass die Raute in der kommenden Saison den Namen ändern wird. Das hat mehrere Gründe. Äh, der Name ist vielleicht ein bisschen lang, den werden wir vielleicht ein bisschen kürzen. Und ich bin seit mehreren Wochen mit iTunes ein bisschen auf dem Kriegsfahrt. Also ich habe äh, seit ein paar Monaten arbeite ich mit einer neuen Software äh, in meinem WordPress, um die ganzen äh, Aufnahmen schneller ins Netz zu bringen und so weiter. Und seit ich damit arbeite, ist mein Feed kaputt. Ich habe mehrere Sachen probiert, auch mit Saschas Coaching, um die Sache wieder hinzukriegen. Hat alles nicht geklappt. Jetzt habe ich wie jeder guter User äh, iTunes angeschrieben. Da hat mir eine Tante geschrieben, ich sollte dies und das probieren. Die Sachen haben natürlich nicht geklappt. Dann hat mir ein Onkel geschrieben der ein bisschen höherer in der Hierarchie war. Ich sollte meinen Feed umschreiben und so weiter und so weiter. Anyway, mein Feed ist gelöscht worden in iTunes. Ich kann ihn nicht mehr anmelden. Ähm, ja. Letzte Folge wird aufgenommen. Ich werde dann diesen Sommer was Neues aufbauen, einen ganz neuen Feed anmelden und dann von Null auf anfangen. Immer mit einem neuen Namen. Alle alten Folgen werden natürlich noch... Äh, anhörbar sein und so weiter. Aber, wie schon gesagt, ein paar Mal, meine Priorität ist jetzt der Vollraute-Podcast. Jedes Mal, wenn der Vollraute-Podcast angesagt ist, wird die Raute BXL nicht aufgenommen. Also die Priorität ist natürlich, mit mehr Leuten zusammen zu reden. Und in all, nach all den Spielen, wo wir zum Beispiel mit der Vollraute nicht aufnehmen, werde ich einen eigenen Podcast aufnehmen, einfach nur zur Überbrückung. Und damit alle ihren Spaß haben am Morgen, wenn wir mit dem Bus losfahren, irgendwas über die Brust abzuhören. So, das war's. Es hat mich äh, sehr, sehr gefreut, äh, euch als Mittelhörer zu haben. Ähm, ich möchte euch noch ermuntern, äh, wer was zu sagen hat, ob es jetzt positiv oder negativ ist oder Anregung, irgendwas, schreibt mir. Es würde mich äh, sehr viel freuen. Das gleiche natürlich auch für den Vollraute-Podcast. Ähm, wenn ihr Anregungen habt oder einfach Kommentare zur letzten Folge oder habt ihr vielleicht ein Thema, was ihr gerne besprochen haben wollt, schickt es dem Sascha zu, äh, @vollraute auf Twitter oder äh, mir auf Twitter, ch äh, Wir freuen uns natürlich, das alles in die Sendung reinzunehmen, entweder hier in meinem Podcast, wenn es zwischen zwei Sendungen ist, oder direkt im Vollraute-Podcast. Aber einfach nur keine Hemmungen. Schreibt uns, wir freuen uns über jede Nachricht. So, das war's. Ich wünsche euch jetzt allen angenehme Ferien. Also fußballerisch gesehen. Wir haben jetzt außer dem Pokal äh, nicht mehr sehr viele äh, zu sehen. Wir haben keine Weltmeisterschaft, keine Europameisterschaft. Es wird ein paar Wochen lang ruhig sein. Bleibt auf Twitter. Wir werden euch über Twitter natürlich informieren, was wir uns vornehmen. Wir hatten eine Diskussion, vielleicht irgendwas mit anderen Podcastern zu machen. Also mehrere Informationen eben halt über unsere Blogs oder auf unseren Twitter-Accounts. So, jetzt mache ich Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das war Heini Borussia aus der Schweiz. Tschüss.